Und damit herzlich willkommen zurück zu MiTopia, Yeah! Wir sind in der Stadt angekommen. Let's go! Wähle ein Mi für jeden Bewohner. Ups, hier gibt es wieder acht Bewohner, so wie bei den letzten Malen. Was haben wir denn alles? Verletzter Elf. Dorfwache, die sich leider viel zu oft Tagträumen hingibt. FeenFan 1, Mitglied des Fäsche FeenFanClubs. FFF, bewundert die älteste Schwester. FeenFan 2, Mitglied des Fashion Fan Fanclubs Mag die mittlere Schwester sehr. Ups. Und FeenFan 3, findet die jüngere Schwester toll. Na dann. Furchtsame, hat Angst vor Fremden und versteckt sich deshalb lieber. Neidische Fee hasst die Fashion Fee inbrünstig und denkt, sie sei ihnen überlegen. Okay. Faulenzer, für viele ist das Leben ein Auf und Ab, doch seines plätschert dahin. Oh. Und den Schelm die schelmische Fee setzt ihre magischen Kräfte nur für Blödsinn ein. Eine Schande. Ja, das wäre doch eine Schande, wenn ich hieraus keine lustige Stadt mache, oder? Wir sehen uns gleich. So, und nun habe ich den allen ein, eine Rolle gegeben. Hier ist der verletzte Elf, Tamagotchi. wie schrecklich! Der dunkle ist auf dem Weg ins Dorf. Aber einen Trumpf haben wir. Drei Schwestern, die uns besitzen werden. Ja? Rollen! Fesche Fee 1, die älteste der Feen, weiß ihre Schwester liebevoll zu lenken. Fesche Fee 2, die mittlere Schwester, etwas schüchtern, doch sehr herzlich. Und Fesche Fee 3, die jüngste Schwester, klein, aber oho und ziemlich herrisch. Okay. Die drei Schwestern müssen wir, muss ich nun auch noch machen: Einara. Drei Jana. Und zwei Jana, oder? Ja. Zwei Jona. nee zwei. In, ach, keine Ahnung. Okay. Bitte, wow. Bubbles! Ah, okay. Bubbles? Hm. Wir sollten uns mal die Stadt näher anschauen. Elfendorf. <lacht> <lacht> hey, warum so ein Gesicht? Furchtsame Crying Cat. Hey. Die okay. Was ist Ich mit euch los hier? ich ziemlich angespannt. Also lieber Okay. Was ist FeenFan 1, D.K. Oh, Fashion Bubbles. Oh, ich bin großer Fan der Fashion Feen. Meine nichts ist die älteste, die Fashion Bubbles. Die ist so glamourös und dabei wirkt sie so distinguiert. Da, kam, da, da kann der dunkle Fürst nicht mithalten. Ähm... Um, okay? FeenFan 2, Crazy Dave. Applaus für die fesche Venus! Fesche Venus ist nämlich die Beste! So ruhig und so gültig und so rücksichtsvoll! Du bist perfekt! Du kannst gar nicht gegen den dunklen fürsten verlieren! Okay, hier sind irgendwie ein paar Fanboys. Ein paar Idioten. Fan, Fan 3, long! Eine ohne, äh, keine Ahnung, Fäsche-Saldo! Du bist die Fäscheste aller fashion fäen Schillernd, schelmisch! Voll von Schneid. Alles hast du, was die Fee zum Feschsein braucht. Der dunkle Fest ist hier nicht ebenbürtig, wenn es ums Streichelspielen geht. Ähm, okay, ihr drei, ich lass euch mal allein. Neidische Fee, Kirb. Seien sie etwas besonderes, <lacht> aber ich habe auch meine Talente, stimmt's? Ähm, äh, Leute hat Messer in der äh, Ja, du bist sehr talentiert. Haha, <lacht> genau, einer wie du erkennt so etwas. Ja, genau. Oh, hallo, Faulenzer Corsario. Bäh. Mir ist alles ganz egal, was du auch sagst. Es kümmert mich nicht. Hauptsache, ich kann ja auf der faulen Haut liegen. Ich werde sowieso überall hin teleportiert. Hä? Ah, ein dunkler Fürst? Ach, ist mir doch egal. Ich kann sowieso nicht sterben. Hm, da hat er irgendwie recht. <lacht> Ups. Schelmische Fee, Crewmate. <lacht> ich bin eine Hexe. Fort mit dir, du finsteres Ungetüm. Ha! Äh. Uh. Moment, wo sind wir hin? Hä? Hey, das hat dich ganz schön überrascht. Was? Oh mein Gott. <lacht> Falls ihr euch fragt, warum äh, dieser Crewmate gelb ist, liegt daran, dass dieser Crewmate weiblich ist und, äh, naja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich darauf näher eingehen will. Ja. Steht zwar Crewmate, aber bei so einer Attacke könnte es auch ein Imposter sein. Schon kein sass. Na, gehen wir weiter. Hä? So eine Katastrophe! Hilfe, Hilfe, es ist so schrecklich! Fashion 3, Soldo. Bitte du gefühlt, meine Schwester! entführt! der dunkle Fürst, der dunkle Fürst, Gamma D hatte das Elfendorf überfallen. Oh, das ist nicht gut. Die drei Fashion Feen hatten sich ihm entgegengestellt, um das Dorf zu schützen. Nach hartem Kampf war der Angreifer durchs östliche Tor geflohen. Aber damit war die Sache nicht ausgestanden. Die Schwestern wehnten sich als Siegerin. Da kamen Monster und zauberten die beiden älteren Schwestern weg. Das ist zumindest, was ich diesem Wortschwal entnehmen konnte. Okay, danke, wer immer das war. Wahrscheinlich der Horst oder so. So, jetzt habe ich mich etwas beruhigt. Hallo übrigens. Hilfst du mir, meine Schwester Venus zurückzuholen? Äh, ja, klar. Richtige Antwort, lass uns aufbrechen. Soldo hat sich dir angeschlossen. Venus wird in der Zitrushöhle gefangen gehalten. Das ist also unser Ziel. Kämpfst du auch mit? Wäre ja, cool! Let's go! Folgt mir sogar! Yay! Ja! Also auf der World folgt sie mir! Oh, hier geht's nach links lang. Äh, lass mal kurz gucken da unten. Oh! Hä? War, war das schon immer hier? Besiegen wir mal! Kämpft sie jetzt mit? Oder wie sieht's aus? Und die schildern nur rum. Hm. Uh, schön. Dala, Level 5 Bekannte. Das schon mal ganz gut. Okay. Äh, ja, ich schau einfach mal an. Eigentlich bin ich ja hier Healer. Oh. Aber ich brauch gar nicht hier einen Popo-Piekser. Neue Technik. Bereit? Ah! Da ah, machst du das etwa. Äh, nein, das war nicht der Gegner. Das war. Ach, egal. Juhu! Oh, die kämpft wirklich mit. Aber die hält sich da fern, damit sie nicht angegriffen wird. Ja, okay. Ist nicht schlimm. Solange sie irgendwas macht, um zu helfen. Solange sie uns nicht die Erfahrungspunkte abstaubt. Alles gut. Oder das Geld? Keine Ahnung. Ich würde tatsächlich sagen, erstmal gehen wir nach unten weiter. Äh, ja. Weil da unten sind Charaktere, mit denen ich gerne reden möchte. Genau. Auf geht's. Ob ich mich gut mit Säule verstehen werde? Ich weiß es nicht. Wir werden es noch herausfinden. Tut mir leid, die Hunde im Hintergrund. Äh, Waldkobold und Pom. Okay, cool. Äh, ja, ich glaube, Schnauben wäre am besten. Los, mach! <lacht> mach schon! Ja, hat er doch. Lässig. Ein Kinderspiel. Bam! Nice. Das hast du dir bereits gedacht. Ja, öffnen wir die Truhe mal. Spielschein. Stimmt, wenn wir das nächste Mal in einem Hotel sind, ähm, muss ich auf jeden Fall mal gucken, weil ich habe jetzt ganz viele Tickets. Äh, ja, ist eigentlich, ganz, ist eigentlich ganz gut so. Ziemlich gut. Aber wir werden ja auch bald wieder neue Teammitglieder bekommen. Um genau zu sein, zwei. Aber das kann du glaube ich, auch jeder denken, dass noch zwei drei kommen hier. Deshalb, ich denke nicht, dass es das ein Spoiler war. Hoffentlich geht alles gut aus. Ja, hoffen wir Sag, Girlfriend, hast du eigentlich einen Schlachtruf? Na klar. Dann lass ihn doch mal hören. Schlachtruf von Girlfriend. Ähm... Piep. Einfach nur Piep. Piep. Das ist ein toller Schlachtruf. Den hast du hast hier überhaupt nicht von deinem Freund geklaut. Cool. Ja, der ist beschäftigt mit Rap-Battles. praktisch ja, karriere LOL. So ein extra Zimmer einfach gebaut. Oh. Wo wir schon über neue Teammitglieder reden. Jemand will sich dir anschließen. Wer wird es nur sein? Und warum sage ich das jedes Mal? Es ist Young Mike. <lacht> Für ein bisschen Kontext. Das ist ungefähr so ich bin mir nicht genau sicher ob es hundertprozentig so war aber ungefähr so sah mein allererstes mir aus damals auf der wii und äh, ja der young mike der wie 10 war oder so angefangen hat mit youtube mit schlechten äh, videos die mit der kamera aufgenommen wurden ja der war ziemlich aktiv auch stur aber ich würde sagen aktiv würde vielleicht ein bisschen besser passen so welche klasse geben wir ihm ich war anfangs, dachte ich mir, ich gebe ihnen den Unhold, weil ich habe tatsächlich früher, muss ich zugeben, war ich nicht ganz so nett. Ich war wirklich nicht so nett früher. Das bereue ich, äh, aber naja, Vergangenheit ist Vergangenheit. Aber, weil wir schon einen Teufel haben, ist er nun unser Panzer. Ja, ich habe äh, Inspiration vom Panzer, einfach wegen, äh, weiß nicht, Advance Force oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, Panzer sind doch cool. Warum nicht? Ich bin Young Mike und ich bin ein aktiver Panzer. Die muss, muss eigentlich eine hohe Stimme geben. Ich bin Young Mike und ich bin ein aktiver Panzer. Keine Ahnung, wie ich den äh, voicen lasse, aber auf jeden Fall, passt. <lacht> Geil. Panzer Young Mike. Hallo meine Pokefreunde und Pokenenten, ich habe dich warten lassen. Ich bin Young Mike. Ich werde hart arbeiten, um dem Team gute Dienste zu leisten. Ehrenwort. Oh, ich darf doch in dein Team, oder? Klar, warum sollte ich mein jüngeres ich nicht in mein Team lassen? Klar! Yay! Von wo kommst du eigentlich aus welchem aus welcher Zeitportalzone? Äh, hm. Weiß er du wohl selber nicht, oder darf's nicht sagen? Vielleicht kriegen wir es noch aus ihm raus. Mal schauen. Ich find's lustig, wie sie jetzt hier einfach so, so ihr eigenes Zimmer aufgebaut hat, diese, die Soldo. Das finde ich funny. So, ihr beiden wollt euch unterhalten. Sunbuster! Juhu! Glücklich! Yeah! Babadabam! Sehr enge Freunde! Yeah! So, ich möchte gerne euch beide verkuppeln. Wurde nichts hoffen hm? also, wie viele jetzt ich habe. Okay, ihr kennt, lernt euch erstmal ein bisschen kennen hier, ja? Ihr lernt euch erstmal ein bisschen kennen. Zwanghaft. Ich talk ein bisschen mit meinem Jüngeren nicht. Der hat hatte noch so kurze äh, gegillte Haare nach oben. Hier könnt ihre Werbung stehen. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob ich das rausschneiden soll oder ob ich das alles drin lassen soll, weil äh, ich habe nichts zu kommentieren. Ich muss überlegen, wie. Äh, mh, vielleicht kann ich ein bisschen mehr erzählen über Young Mike. Ich weiß nicht, irgendwie hatte ich einfach die Idee, wenn ich schon Mike rein tue, vielleicht auch noch ein drittes Mal mein Mi äh, Me reinzutun. In der Form von mein jüngeres Ich. Der, der diesen Kanal hier damals 2000 schlag mich nur 14 15 oder so angefangen hat ich habe damals videos gemacht mit äh, kamera habe ich die abgefilmt den bildschirm ich habe Park wii angefangen wo man später war ich dann minecraft Kitty und das blieb dann sehr lange so ich war mir gedacht bevor ich mein erstes minecraft video gemacht habe habe ich mir gedacht ich will kein minecraft Kiddy werden und dann wurde ich aber <lacht> ja fun fact ich habe tatsächlich ähm Sogar schon bevor ich mein erstes YouTube-Video geladen habe, das war ja pokepark Wii Folge 1, habe ich tatsächlich auf meinem 3D schon angefangen, Videos zu machen. Gut, dass die niemals online gekommen sind. Ich wusste auch gar nicht, wie ich das machen sollte, wie ich die online äh, ja, hochlade halt. Mut zwar, wo Schön. Schön. Du, du, du, du, du, du. Ihr lernt uns nochmal ein bisschen kennen. Ich weiß noch nicht wie viel, aber ein bisschen halt noch. Was habe ich denn so viele auf dem 3DS gemacht? Ich meine, ich habe gut, was will ich jetzt davon erzählen? <lacht> ähm ich habe auf jeden Fall mein 3DS vor mein DS gehalten, weil ich hatte einmal einen DS Ei, äh, glaube ich war das. Schlapp ich jetzt noch von denen. 12, ja, ist okay. Ähm. Mein 3DS oh, vor meinem DSi gehalten und dann aufgenommen, was ich da auf dem DS gespielt habe. Ich habe da irgendwie unter anderem äh, Yoshis Island DS gespielt, <lacht> aufgenommen, ja. Das war noch was. Schalala, du Wenn Jan Mike singt. Schalala, <lacht> irgendwie beruhigend. Nein. Nein, das ist cringe. Und da habe ich ja Cool. Blum, blum, blum. Zweifel einmal. Yay, yay, yay. So bevor wir jetzt noch weitermachen, tatsächlich möchte ich auch noch mal gerne kurz euch beide ein bisschen verkuppeln Das wollte ich nicht, aber das ist ja auch nicht schlimm, weil wir beide können es auch noch ein bisschen besser kennenlernen So und jetzt können wir nur noch ein, ein, ein weiteres Teammitglied bekommen Wer weiß, vielleicht müssen wir danach... Was ist das denn hier? Mike? Ja? Ich ähm... Na das sag schon! Der guckt ein Haar aus deiner Nase! Äh... äh das wird peinlich! Hm... hm. Was wollte ich sagen? Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. So, ihr beide könnt noch ein bisschen kennenlernen, ob ihr es wollt. Ich glaube nicht. Na gut, du bist Teufel. Hm. Vielleicht. Was ist? Achso, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Aber das ist neu. Wo steckt Young Mike? <lacht> Mami. Girlfriend, wo bist du? Ah. <lacht> Wow, wir haben uns getroffen. Ja, wow, schön für euch. Juhu. Genau, was ich sagen wollte. Habe ich wieder vergessen. Jetzt weiß ich wieder. Ja, ähm. Vielleicht können wir aber noch mehr als nur einen weiteren Charakter bekommen. Ich weiß ja nicht, ob danach nochmal der Plotfist kommt. Ja, wieder weg. Ich weiß es nicht. Riecht gut! Riecht lecker! Ah. Okay, die kleinen Zombies. Dann äh, verzieht dich mal. Ich weiß, die Folge ist jetzt ein bisschen vollgemüllt mit. Äh, bisschen zu viel Labern, bisschen zu viel Leveln hier. Komm, den Rest können wir uns auch noch aufsparen. Wir essen aber noch ein bisschen. Bratgreifchen, zarte Schonen zubereitetes Das ja. Sehr enkel. No, nicht so. Okay, schade. Probiert jetzt bisschen. Du schmeckt. Okay, nice, ja. Yeah. Okay, reicht jetzt. Ich langweilige euch nur. Und ich kann noch kein Deutsch mehr. Aber das konnte ich noch nie. Auf geht's. Das ist Level 1. Oh, den müssen wir level. Den kleinen Jungen müssen wir leveln, du. Nicht gut. Oh, noch ein Level hier. Komm schon ich will nur diese linke Ebene hier fertig machen damit wir in der rechten ja damit wir in der nächsten Folge die, nur die rechten machen. Grab ein Loch. Warum? Warum? Ich bin gespannt wie Panzer ist. Ich habe das Gefühl Panzer wird ziemlich OP. Okay. Einfach so aus gefühl. glaube ich, dass Panzer ziemlich OP okay wird. Lässig. Haha. Picha. Aufgespießt. Feuer frei. Nice. Dann sind wir sogar vier Leute, theoretisch. Badabam. Uh, schönes Level-Up für Young Mike. Bonus-Erfahrungspunkt ist, glaube ich, ein No-Brainer, wer es bekommt. So. Hoffentlich gibt es hier keine abgetrennten Wege. Was für ein riesiger Tropfen. Sieht aus, als könnte er jeden Moment runterfallen. Wow! Ah! Ah! Ah! <lacht> ja, zumindest nehmen Sie es mit Humor. Bisschen nass werden, warum nicht? Oh, Atempause, Monster, Monster. Komm, lass uns kämpfen. du... Mund, tot Matte. Bam. Schön. Wir kommen den 750 näher. Und damit meine ich nicht die Abos. Auch wenn das schon wäre. Yeah. Und noch ein Gegner, bevor wir dann hoffentlich direkt zum Gasthaus kommen. Bam. Alles in Ordnung? Young Mike. Oh, guck mal, da war er zumindest mal nett. Und das war nochmal eine interessante Frage. Wenn ihr in die Vergangenheit reisen könntet, was würdet ihr mit eurem alten Selbst machen? Würdet ihr irgendwas verhindern, was ihr damals gemacht habt? Würdet ihr zu einem sagen, ja macht lieber das und das? Was würdet ihr machen? <lacht> Gibt es also irgendwelche Momente, wo ich denke, das wäre ziemlich nützlich gewesen. Das ist nicht so viel hier. Ja. Aber MI-Projekt hier gelernt. Ein Freund dient als Munition, um einen Gegner zu treffen. Äh, okay. Hier. Muss ich nicht verstehen, oder? Gasthaus. Ja. Du willst das Zimmer von Girlfriend. Du willst nicht mit... Äh mit Mike abhängen, der will lieber mit dem Pferd, Sagt mir schon auf wen du stehst, auf niemanden, was im Ernst, nicht mal auf Boyfriend, im Ernst, oh, warum nicht, Äh, ich hab nur Joke gemacht, äh, okay, funny I guess, so, jetzt kannst du zum Pferd, kannst du Zahnpasta ein bisschen kennenlernen, so, dann würde ich sagen, mache ich Screen die Atempause. Also, den, den Weg hier mit der Atempause. Und dann machen wir einen kleinen Quiz: Level Up für Mike. Tau des Lebens gelernt. Lässt einen gefallenen Freund aufstehen und Blumen riechen. Oh. Und Level Up für Girlfriend. Schön. Oh. Oh oh. Ah, schön. Ihr Unholde. Ja. Ich bin doch gern den leuten Streicher, oder? Streiche? Quatsch. Wie kommst du denn darauf? Wir müssen uns besser vor Paparazzi schützen. So, ich wollte eigentlich noch als Abschluss ein Quiz machen, aber das machen wir dann wohl doch erst in der nächsten Folge, denn die Zeit wird ziemlich knapp. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Diese Gabel kaufe ich kaufe ihr in der nächsten Folge und dann äh, bis bald.